Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Deutschland bei Fußball WM ausgeschieden. Im letzten Vorrundenspiel schlug die DFB-Auswahl zwar Costa Rica nach Toren von Gnabry zweimal Havertz und Völkrug mit 4 zu 2. Aber da im Parallelspiel Japan Spanien mit 2 zu 1 besiegte, beendet Deutschland die Gruppenphase nur auf Platz 3. Damit scheitert die DFB 11 zum zweiten Mal hintereinander bei einer WM bereits in der Vorrunde. Zuvor haben in der Gruppe F die entscheidenden Spiele stattgefunden. Kanada unterlag Marokko mit 1 zu 2. Marokko steht damit als Gruppensieger im Achtelfinale. Außerdem erreichten die Kroaten die K.o.-Runde. Ihnen reichte ein 0 zu 0 gegen Belgien. Kohleausstieg im Rheinischen Revier bis 2030 vorgezogen. Der Bundestag verabschiedete am späten Abend ein Gesetz, wonach das eigentlich geplante Enddatum 2038 gestrichen wird. Wegen der Energiekrise wird aber zugleich der Weiterbetrieb zweier Meiler genehmigt, die eigentlich bis Jahresende abgeschaltet werden sollten. Mondmission Artemis I auf dem Heimweg. Die unbemannte Orion-Kapsel feuerte ihre Triebwerke an und schwenkte aus ihrer Umlaufbahn um den Mond aus. Bis zum 11. Dezember wird sie zurück auf der Erde erwartet. Mit der Mission bereitet sich die NASA darauf vor, wieder Menschen auf den Mond zu schicken.